Ja, oh, und willkommen. Mein Name ist Danny Rölp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. Kakarot. Ja, weil also die ganze Zeit bist du still. Aber wenn ich mein Intro mache, dann machst du mal auf, ne? Okay. Ähm, ja, wir sind zum Gohan. Wir sind damit 76, was ganz schön hoch ist, und ja, wir müssen uns jetzt aufmachen zu Super um ihn zu erledigen, weil wir haben jetzt die Macht das zu tun. Und ja, ähm, in der letzten Folge haben wir gegen Super Bowl gekämpft mit oder oh, was mit Tanks und ja, zweimal mit gotanks war relativ ausgeglichen, und jetzt ja. Nachdem der Kaioshin fertig war mit äh, der Wiedererweckung von son Kraft. Boom. Machen wir uns jetzt auf und machen super fertig. Oh. Auch einer der besten Momente der Serie. Meine, keine Ahnung, das ist der Moment, wo son endlich mal wieder badass wurde. Zum letzten Mal. Und ja. Wir kommen uns jetzt um bedrohung ich finde ein bisschen enttäuschend dass der ladebildschirm sich noch nicht geändert hat wir sehen immer noch baby mit mit dabra jakob und so und ja anstatt irgendwie manchem irgendwie voll dämlich <lacht> Okay. So ein Muss ausrechnen. Jetzt hier dieser Titelbildschirm gekommen, das wäre so gut hier von links gewesen. für das Intro, aber jetzt wieder das Ding dazwischen gekommen, ey. これがご飯なのか。以前とは木の<笑> Nina ちゃっ line von fight you No, know, i want to kill you. Ich, schon sagen, ich muss jetzt stärker als er sein oh Mann. kannst dir ein bisschen geändert das perfekt war ich bin einfach durchgelöst. Oh ja. Ist größte Squash-Match, über squash match squash match überhaupt. Als ein gohan aufgetaucht ist und Superbo fertig gemacht hat. So volle Power. Wie du schreist mich an hier. Ich schlag dich. da ja ich war doch aus dem Weg. Also Unverwundbarkeit die geht mir das mal echt auf die Nerven. gleichzeitig rechtzeitig abwehren, dann kann ich direkt angreifen, sehr gut. Aber ja. Äh, äh, äh, äh, äh. Oh, ich konnte noch weitermachen. Ja, ich will das machen, <lacht> oh, wenn ich schon stark genug wäre. Majin Buu Jauk Gott, ich glaube nicht, dass das nur so eine kleine Explosion war. Ja. wieso たくらんで bist du so た。 ein alter Mann am, um mich herum getanzt, hey, auf mit so so so Finger so auf mich gezeigt. so oh, oh. ich habe okay. <lacht> Ich Leute, ja die Restlichen überleben. Ich soll vielleicht mal die Chance nutzen. 48 Watt. Sollte die Chance vielleicht mal nutzen, einige Angriffe ja. Also. Einige Charaktere hier hoch zu leveln, ich glaube, zum roten und Trunks habe ich nämlich noch kein einziges Mal hochgelevelt. Deswegen, ich glaube, ich weiß zwar nicht, wo ich die für irgendwas noch brauche. Ich glaube, ja, eher nicht, aber ja, nicht schaden. Deswegen haben sie uns wahrscheinlich hier diese einen Moment gegeben, wo die, weiß ich nicht kurz weggelaufen sind. Also, es zum Goten und Trunks, weil wir uns irgendwie. eine chance geben wollten, irgendwie die hoch zu leveln oder so, nehme ich mal an. Anderes wird mir jetzt nicht einfallen. Aber ich kann ja mal machen, ne? wird es keinen Unterschied machen, selbst wenn wir die jetzt mal steuern würden. also sowieso nicht, ob ich Trunks überhaupt mal steuern kann. Außerhalb des Radars. Ja. Ja, die diese fähigkeit habe ich mal ausprobiert irgendwie bringt sie nicht so mal mit kriegen und am schul glaube ich im team äh, hier das, das eingesetzt und irgendwie werde ich trotzdem von den gegnern gesehen das ist voll doof ey. Ja, ich die ganzen sachen erstmal alle lernen das ist nützlich im moment nur halt, diese ich tun wahrscheinlich alle nur ein was stufe 50 Wahrscheinlich erstmal alle erst hier nur einer P oder so abziehen, also 15 Prozent mehr Schaden. Da wird auch nicht so bringen, aber gut zu wissen. Egal, haben wir schon mal die Sachen. Ja, alle weiß, wann nicht das nächste Mal Chance haben werde, ganzen Sachen hier zu lernen. Boom, seid des Radars, weil das ist voll gute Fähigkeit. Die ganzen Passiven tue ich ja nur lernen eigentlich. hatte ich, ich könnte vielleicht noch so ein paar Attacken oder so also lernen, aber nein. So, leicht geschafft. So. Du kannst ja kann deutlich eindeutig in Super Sergeant verwandeln, ne? und ja das heißt die sind wahrscheinlich spielbar ne Aber was habe ich denn davon wenn meine unterstützung hier sich in Super Saiyajins verwandeln können muss ja halt erstmal sagen ey verwandle ich den Super Saiyans und dann können die noch mal irgendwie einen Angriff machen oder irgendwie sowas keine Ahnung ja, voll doof so einfach hier also nicht ich habe jetzt sind keine Missionen, Nebenquests oder so hier aufgeploppt oder so. Okay. da kann ich auf Level 77 irgendwas lernen, irgendwas Neues, nee, ne? Okay. Ehrlich? Ah, tun fast der Story ziehen. Ich will eigentlich heute fertig werden. westlicher Bereich das auch hier, ne? Westliche Hauptstadt. Die dürfte eigentlich gar nicht mehr stehen. Ne? manche wurde 80 Prozent aller, aller Leute getötet. Und jetzt ist ein neues Bild. <lacht> Was? So guten und stehen natürlich kann als ihre Person hat wenn es kommt, gegen Majibu abläuft. Zum Glück taucht Songor gerade sich auf und fesselt seine neue Kraft. Hey, ich habe gerade das Spiel geladen und da war noch das alte Bild mit Dabra und Co, ey. Babidi und so. Da habe ich mich nur beschwert wollte die ganze zeit kommt hier kein neues bild und ja jetzt kommt hier natürlich eins dankeschön so Aber sind echt keine leute gerade ich wollte schon sagen dürfen ja eigentlich gar keine mehr da sein und haben sie wenigstens daran gedacht finde ich gut ja alle sind tot Kacke, nee. ja. Gut, wäre ich wär nämlich enttäuscht gewesen, wenn, wenn jetzt hier Leute enorm rumlaufen gewesen wären, das wäre ein bisschen dämlich gewesen. Hi Luna. Was macht denn ein Pflanzenmann ja? außer hat zurückführen von dieser ein quest mit von Gohan damals er wird noch die ganze stadt zerstören wenn ich unternehmen macht hat wirklich einen unterschied die Toten werden die Toten werden sicher nicht gerade erfreut nachher der wiederbildung eine zerstörte heimat anzutreffen stimmt Ist wirklich so wichtig gerade ein super pflanzen mann erlegen wir ihn. Ja, ja bus sind ganz viele es waren also mehrere gut dass du noch pflanzenmänner sind die sind leicht zu erledigen los geht's ja wir macht man noch mal wo ich nicht davon war eins Gott, Level 76 ist ein bisschen überpowert. Ja, ich glaube schon. Aber ich gebe ein an Erfahrungspunkte. Ja, wo das dürfte es gewesen sein. Warte, was ist los? Das sind massenweise Pflanzenmänner. Ganz, ganze westliche Hauptstadt ist voll davon können diese kleinen monster fragen meine stadt zu verwüsten war diese dinge benehmen sich irgendwie fremdgesteuert. gesteuert gegen sie zu kämpfen wäre eine zeitverschwendung was sollen wir jetzt tun was ich spüre ein starkes kieber die stadt es könnte sein, der die pflanzen steuert den sollten wir zuerst erlegen was? was zum teufel ist das es ist viel zu stark für ein pflanzenmann man muss ein super pflanzen sein hey die haben sich vermehrt das ding hier steuert also wirklich die anderen pflanzen männer da müssen wir jetzt schnell erledigen. genau konzentriert sich auf ihn ein neuer aufgetaucht. Welcher von euch setzt der Super-Du der drei Level höher ist der gleichen erfahrungspunkte gegeben? Ach, erledigt das Ding war wesentlich stärker als ein normaler Pflanzenmann. Nein, ich weiß ja nicht, was aber ich weiß, war nicht was, aber irgendwas muss ich stärker gemacht haben. Gut, dass wir es gleich erlegt haben. Wer weiß, was sonst noch alles passiert wäre. Meinst du, die Pflanzen in der Stadt gehen jetzt nach Hause? Hoffentlich. Was? Du machst wohl Witze. und sind das immer noch so viele? Sie haben ihre Kie gesenkt, damit sie, sie nicht bemerken. von an Ich schätze, wir müssen gegen sie kämpfen. Die sehen nicht aus, als würden sie uns einfach gehen lassen. ich dass wir weglaufen wollen. Ganz genau, vor diesen kleinen Freaks laufen wir doch nicht davon. Okay, Leute, beeilt euch. Okay. Oh ja wird sich dort zwei zweimal gegen uns zu kämpfen reicht doch wohl oder er ja, aus dem weg ja. war mir gleich kommt zum so kommentar Boah, die waren voll stark aber ja Schaden sich okay ich habe wenigstens etwas Schaden. ich habe keinen Bock, da hinzufliegen. Willst du mich auf den Arm nehmen? ja weg mit dich. Ah, ja Mann, bin ich froh, dass das vorbei ist. Hey, Sie, erstmal mal Schwanz. schwanz ja, das hat man auch, von, wenn man mit sich mit uns anlegt. Die, die wir gerade haben, haben also die anderen gesteuert. Aber warum waren einige Pflanzenmänner so stark? Moment mal, das ist, ich wusste es. Was? Hast... sie erst mal an, das sind Sensobohnen. Die haben die Pflanzenmänner ausgedroht, gegen die wir gerade gekämpft haben. Sensobohnen. Das könnte die Erklärung für ihre Stärke sein. Du meinst, sie haben sie gegessen? Ja, ich weiß zwar nicht, woher sie sie haben, aber wir müssen, aber sie müssen in den pflanzmännern eine Reaktion ausgerüstet und sie stärker gemacht haben. Hm, da fällt mir zwar, das fällt mir zwar schwer zu glauben, aber die Sensorbohnen scheinen etwas damit zu tun zu haben. Also, die Pflanzen kommen nicht von der Erde, da könnte die Bohnen bei ihnen etwas anders wirken. Verstehe und Piccolo, was ist, was sollen wir mit den Bohnen machen, die, die Pflanzen ausgespuckt haben? Die sehen gut aus. Meinst du, wir sollten sie behalten? Die sehen nicht schlecht aus. Vielleicht sollten wir sie behalten. Man kann die wissen, weil man sie mal braucht. Ja, Sensorboden findet man schließlich alle Tage. Aber essen werde ich die auf keinen Fall. <lacht> Warum dann einfach irgendjemanden geben, der nichts davon mitbekommen hat? Oder was? hier wie geht Danke, Brock. schmeckt nach Pflanze. So, okay, da war voll die Zeitverschwendung eigentlich. <lacht> Letzte Hoffnung. Oh Gott. Also meine, ich kann das sagen, dass ich aber verpasst habe. Ne? Oh, ich bin ganz schön angeschlagen, sich gerade. Egal. aber habe eine ohne gerade gefunden. ist eigentlich voller Spoiler, ne? Man sieht da wie geht er mit einigen heiligen scheiben ne? Dann sieht man eine andere Version vom mhm. Weißt du, wenn jemand dieses Spiel noch nicht gespielt hat, dieses Spiel ist nur für Dragon Ball Z Fans. Und Was? Der Satan hat aber ja, der hat ein ganz klein bisschen Ne, haben wir in den Zelt spielen neu herausgefunden. Mein Gott, Du bist jetzt Teil der Z krieger so die anderen nehmen Mister Satan und seinen Hundebegleiter in ihre Gruppe auf und setzen dann ihre Suche nach Dende fort. Und dann? <lacht> Was ist das? <lacht> etwa eine stunde nach dem kampf mit bu 何をたくらんでるんだおい、ちびたち。Ich はお前たちと戦いたい。えな、なんだと勘違いするな。貴様<笑> Nun, der Sonne malig kühle Kostelnd. Sie haben, können nicht? Doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, doch, aber für ein wunderschönes Geräusch. Ding, ding. ja, ja! Ja, ja! ja! jetzt kommt mal wieder eine Katze hin. Oh, Mann. Mirai, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, du そこ Deswegen hatte eine Stunde gewartet. Wieder Super werden So dann in ein und her und versuch's doch. Auch unter mir. Levelmäßig. höhere ja nicht ein weiblicher ausdruck sie gehören nicht normalerweise weiblich habt kein key Ah. Betäubungsanzeige ist so blöd, irgendwie kriegst du doch nie irgendwie hin, der Gegner mal betäubt ist. Wenn jetzt hier mal da, der tut schon wieder hoch. Damit voll dem ich diese Betäubungsanzeige. Ja. auf, hör auf mit diesem Angriff. hier in die fresse man dann noch den ja ich habe gesagt den ja meinst du ich treffe dahinter nicht ja jetzt gibt es um die fresse weg mit dich das ist noch mal zwei, ich bin viel stärker als eh. Boro, da. medaille und Kochmedaille. Warum nicht? Okay. Ähm, ja. gut, ist äh, hat ein Zeitlimit, hat er selber gesagt. Ja, そう 私も das 1000 <try bocajud privilege> <こ、tries> <tries> Los, beeil Holle, Holle, das Wasser ins Gesicht? Ich habe einen a gemacht. Ich habe einen Fehler Mach das, was ich habe, mach das, 本当 Oh, になるんじゃで na, ja. ah, das haben sie jetzt extra gesagt wegen Dragon und Super, ne? Weil die jetzt schon wieder irgendwie umgedreht haben, ne? Ja, ja. Ja, ja. Okay, dann ja, fusionieren wir mal mit unseren eigenen Sohn auf ewig, auf ewig auf ewig Okay, guter Tipp vom stehen irgendwie erst am Ende nach der Nacht sagen wir das unbegrenzt ist ja währenddessen oh keine Destructo jetzt das kann sich schneller bewegen als der schall man kann kein Ohrring fangen gut gemacht ja ist ein bisschen doof das kann ich nicht mehr mit jemandem funktionieren und damit haben wir die stärkste form von margin D ich naninmu kyu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu shu Juice. Schnelligkeit. Ich das ist, oh, kann ich in die Welt der Leben zurückkehren? Aber dann kommt auf einmal so warten. Ne? was ja. なぜ 何がスーパーサイヤ人 3だ。 Ja, diese Sache auch. Alle Ich brauche deine Hilfe! Ich Ich Ich Ich sehr <laughs> <laughs> gut. <laughs> oh, <that word. laughs> Damit wurde der stärkste Charakter ein Bagon Bossett geboren. Ja, wie manga. Direkt zum Super Saiyan. kommt wieder. We got power im Hintergrund. Boom. Nee, das wird nichts. Doch. fangt den Zirkusaffen. Aha gesagt, tankt den Zirkus-Affen. immer mal niedrigeres Level als go an. Die Geister erwischen mich gar nicht. Was da? sogar was aus, gut. Wie würde ich ja diese eine Fingerattacke auf die Geister einsetzen wie im Anime? Er hat geblockt, wenn ich mich nicht auf den Anime. No. No, ich bin sogar da Was Bohom. bester kampf ah, wie kannst du es machen das ist die sich auf Ein dämon am spiel hat er gesehen wie schnell er gekommen ist noch Mann, kommen damit will ich erledigen Wie hat das dich nicht getötet, ey? Was ist das? du damit, ey. Okay, falscher Knopf, egal. Was soll jetzt? Oh Mann. Ja, noch eine Katze. Jetzt kommen sie alle. Ja. Alles <lacht> ja, so episch. geil. Mutsch, oh, Bunt, Atar. Mutsch, Haben sie alles in dieser eine Katze gemacht, ausgezeichnet.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 so nahter Aitze aufgenommen wie? So. Sag そのため 9。さあ 10。よし、ファイヤー。 Ja, das war's dann. Es ist niemand mehr übrig. Denkst sie noch kacke? Ja. わから Vorher sagen von roh erweist sich als zutreffend. vegeto kann im bus Körper eindringen und die Kontrolle über seinen eigenen Körper bald nehmen, indem er eine Barriere bildet, bevor er absorbiert wird. Im Inneren trennt sich vegeto in in goku und Brigitte auf, die dann zum und Piccolo, schwanz und guten aus ihren fleischigen Gefängnissen befreien Ja, ich habe mich schon gefragt, irgendwie soll man das auch bitte schön irgendwie in Spielform machen. <lacht> Müssen ja extra ein neues Gebiet und so wahrscheinlich programmieren für diesen einen Moment. Und da wäre ein bisschen doof. ne? War zu viel Aufwand, glaube ich. Bin ich eigentlich gesagt, gut, dass wir ein bisschen so geskippt haben. Cleverer Junge. Nein ich bekomme immer weniger Finger so war es ja eigentlich im original am anfang hatte der irgendwie weil ich nicht so weil er nicht so topflappen irgendwie als hände erst nachdem der irgendwie eingeabsorbiert absorbiert hat hat er so hände bekommen das richtige auch irgendwann hat mir erst immer sehr spät aufgefallen ist. Ha. Schluck. <lacht> Ich glaube, hat gerade etwas größere Probleme. Merkt doch einfach Songo an auf, dann wäre alles schon vorbei. Ne? Ich sag ja nur. und Ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um Schnitt zu machen. Düsteres Bock. Ich hoffe ja, hier sind nicht noch irgendwie neben Story so aufgetaucht. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich die Story des Spiels schon langsam durchspielen. Ich meine, mehr kommt jetzt eigentlich nicht mehr so. Deswegen, ja, wo ich sagen, ich tue Son Son goku und geht auf Screen, vielleicht aufleveln irgendwie so, also nicht auf aufleveln, aber Skill lernen lassen und so. Wenn ich euch da nicht mit noch hineinziehen und so. Und da ja, im nächsten wenn wir dann uns um Bokemann auf Stufe 31 mit Putzig gut in dem sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge. wieder tschüssikowski Guck nicht so wie geht. Er.